Hm, was ist wohl ein Dreisatz? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um den Dreisatz. Der Dreisatz ist eine Möglichkeit, wie man eine Größe durch drei gesetzten Größen herausfindet. Doch wie funktioniert das? Für den Dreisatz braucht man eine Tabellenform, die man hier sieht die zugeordnete Größe auf der rechten Seite und die Ausgangsgröße auf der linken Seite. Ich gebe das mit X und Y an. Einfach ist es hier mit diesem Beispiel, 2 wird 12 zugeordnet, also was wird der 6 zugeordnet. Um das herauszufinden, muss man wissen, ob die Tabelle proportional oder antiproportional ist. Also das ist wofür ich jetzt das Video mache. Ich mache jetzt mal Einfaches Beispiel für Proportional, das ist die Tabelle und es wird wie folgend gerechnet. Mit welcher Zahl muss man mal oder geteilt rechnen, um von der 2 auf die 6 zu kommen? Dieselbe Zahl verwendet man dann auch für die 12. Das Ergebnis lautet dann also 36. Der 6 wird die 36 zugeordnet. Jetzt kommt ein einfaches Beispiel für Antiproportional. Wir gehen jetzt mal von derselben Tabelle aus, denn da kann man auch ganz einfach rechnen. Mit welcher Zahl muss man mal oder geteilt rechnen, um von der 2 auf die 6 zu kommen? Das kennen wir ja schon, aber jetzt müssen wir genau die Umkehrrechnung machen. Also, wenn wir mal rechnen, müssen wir auf der anderen Seite geteilt rechnen und umgekehrt. Also 2 mal 3 gleich 6, 12 durch 3 gleich 4. Somit wird der 6. 4 zugeordnet. Von den einfachen kommen wir jetzt zu den normalen Beispiel. Keine Sorge, es gibt keine schweren. Erst bei proportional. Die 6 wurde zur 5, sonst ist die Tabelle gleich. Da wir nicht direkt von der 2 auf die 5 kommen, müssen wir jetzt einen Zwischenschritt einfügen. Die 1 geht immer, an dieser Stelle hätte man auch die 10 verwenden können. Jetzt muss man nur herausfinden, was der 1 zugeordnet wird, das ist in diesem Fall die 6. Es ist jetzt leichter von der 1 auf die 5 zu kommen, mit mal 5, also muss man 6 mal 5 rechnen und das sind 30. Jetzt folgt ein normales Beispiel für die antiproportionale Zuordnung. Die 6 wurde zu 3, sonst ist die Tabelle gleich. Hier muss man wieder eine Zwischengröße einfügen, denkt dran, es geht immer die 1. Hier gilt dasselbe wie beim letzten Mal. 2 geteilt durch 2 ist gleich 1 und 12 mal 2 ist gleich 24. Das Ergebnis ist also einmal 3 ist gleich 3 und 24 geteilt durch 3 ist gleich 8. Jetzt muss man nur noch wissen, dass es einen Proportionalitätsfaktor gibt, indem man die zugeordnete Größe durch die Ausgangsgröße rechnet. Es herrscht Quotientengleichheit in einer Tabelle. Hier sieht man Beispiele: 6 geteilt durch 1 ist gleich 6, 12 geteilt durch 2 ist gleich 6, 30 geteilt durch 5 ist gleich 6 und 36 geteilt durch 6 ist gleich 6. Dasselbe gilt auch für die Antiproportionalität: Es gibt einen Antiproportionalitätsfaktor, indem man die zugeordnete Größe mal die Ausgangsgröße rechnet. Es herrscht Produktgleichheit in einer Tabelle. Beispiele hierfür sind 24x1 ist gleich 24, 12 bei 2 ist gleich 24, 8 bei 3 ist gleich 24 und 4x6 ist gleich 24. Im nächsten Video seht ihr die Inwinkelsumregel der Dreiecke, die Herleitung. Das ist dann auch der zweite Teil der IWSR Reihe. Damit wünsche ich euch doch einen schönen Tag und tschau's bis zum nächsten Video.